Wo und wie wird umweltfreundliches Einwegbesteck hergestellt, in der Fabrik in Sibirien in der Nähe von Ressourcen. Für die Herstellung wird Birke verwendet, die älter als 35 Jahre ist und sanitären Fällen ausgesetzt ist. Zunächst wird aus Holz ein Rohling des zukünftigen Bestecks gewonnen, für eine Gabel, ein Löffel oder ein Messer. Die Produkte werden direkt im Werk zu 100% einsatzbereit gemacht, gekennzeichnet und verpackt, damit sie an ihre Kunden verschickt werden können. So wird in der sibirischen Fabrik Holz Einwegbesteck ein echtes Ökoprodukt hergestellt. Es ist angenehm, sicher und umweltfreundlich sie zu benutzen.